Hallo und willkommen hier zu einem kleinen Unboxing. Das letzte Unboxing war ja die Nintendo Switch, man sieht sie ja da hinten. Und ähm, ja, heute kommt wohl ein genauso wichtiges äh, Produkt dran. Und zwar ein Spiel natürlich für die Switch, weil... Eine Switch ohne ein Spiel ist halt... Naja... Eine Konsole, eine Spielekonsole ohne ein Spiel ist nichts, sage ich mal so. Ja, und es ist... Zelda Breath of the Wild geworden. Ähm, ja, kam ja zum Release der Konsole vor anderthalb Jahren, zum 3. März 2017 mit der Switch. Und ich mach mal auf. Geht das so auf? Kriege ich es mit der Hand auf oder muss ich? Ja, ich kriege es mit der Hand auf. Sonst hätte ich halt ein Messer nehmen können. Ja, und. Ach so. Ich bin mit dem. Papierkram, das war das Messer. Ähm, und ja, da haben wir das Spiel. Ähm, schau mal rein. Ja. <lacht> wow! Es ist. Es ist. Es ist sehr, sehr wenig, ich sag mal so. Aber es ist schön gestaltet. Ich finde das irgendwie scheiße, dass hier. Der, das alles so leer ist. Naja. Das ist die Cartridge. Ähm, ich versuche mal ein bisschen ranzuholen. So. Da sieht man ab zwölf Jahre freigegeben, äh, Zelda Breath of the Wild, Nintendo Switch. Und wie es sich gehört als Switch-Besitzer, muss man natürlich auch die Switch einweihen, das erste Switch-Spiel. Und äh, die switch card probieren und ach du Scheiße, ist die Bitter. <lacht> Also, ist jetzt, nicht so mein, ist jetzt nicht so meine Lieblingsspeise, aber, ähm, naja, dafür kann man damit äh, ein wunderschönes Spiel sicherlich spielen. Und, naja, man hat auch andere Optionen, andere Nahrungsmittel als ein Switch-Cartridge. Ja, ähm, jetzt mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe. Ich werde ein Switch-Spiel ein, ein Switch-Spiel benutzen. So, ähm. Man sieht schon, ich habe Fortnite und äh, YouTube und Nintendo Switch Online. Und dann macht man ja hier... Oben! Ja, man sieht das. Die, äh, das Switch-Game rein. Und weil ich das total, weil es das erste Mal ist, mache ich es einfach mit euch. Weil, keine Ahnung, das Video ist eh viel zu kurz. Hier muss man die reinstecken. So rum. Ja, und da wird es auch schon erkannt, äh, Zelda Breath of the Wild, man sieht es, und ja, das werde ich dann bald mit euch streamen, vielleicht ist sogar schon der erste Stream gewesen, wenn das Video hochgeladen wird, ich weiß nicht wie schnell ich es hochlade, aber naja, und <lacht> das war es eigentlich mit dem Unboxing, ja, total toll, ja die Switch-Spiele sind halt ein bisschen sehr karg designed, sehr, sehr leer. Aber hey, ich freue mich auf das Spiel. Mein erstes Switch-Spiel. Und ich bin echt gespannt. Ich, ich weiß nicht, wie es mir gefällt, dass das Spiel eine andere Richtung einschlägt als die anderen Zeldas. Als die klassischen anderen allen Zeldas. Naja, ich werde sicherlich sehr, sehr viel Spaß haben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich bin doch recht zuversichtlich. Und ja, damit würde ich sagen, war es das für... Dieses Unboxing, wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim nächsten Unboxing, Stream, Let's Play, wie auch immer. Und ich sag, bis dann, ciao, euer Rocky.